Oh, echt wahr. Weg ist der Sock. Zack. Oh, einfach aufgelöst. Hm. Bau mit all im Beton. Einfach mit dem Sack mischen. Weniger Schmutz, kein Abfall. So betoniert man heute. Bau mit. Ideen mit Zukunft.